Genossen mit dieser Bewaffnung kann es niemand aufhalten. Okay, wir trinken wir trinken zur Frontlinie vor. Russische Panzer den eigenen Kräften nach Kräften zur Hilfe. Oh, lässt sich schwer kontrollieren. Let's go, Mates! Meine Genossen! Das hier darf nicht sein. Da ist unser verbündeter Panzerspawnpunkt. Ab hier heißt es Gegner Galore. Nee, eine sofort. Vielleicht sehen wir ein paar Panzertucker Was ist das? Ein zweimotoriges Flugzeug. Das kann nur ein Deutsch sein. Oder eine Pechstar. Peschka. Okay, der obere hier das sieht 109 aus. Mischen wir uns ein. In der Luft geht es eindeutig rund. Okay, Genossen. Hier ist unser letzter verbündeter Sportpunkt. Ab hier ist Feindesland. Wer ist ein Oh oh. Hier ist einfach. Warte, ein Panzer. Aber die Zieloptik. Den schauen wir uns genau an. Da ist er. Scheint noch was zu vor Gleichen wir mal unsere Erfahrung kurz an. Können es nach oben, nach unten, nach unten und oben und seitlich verschieben. Um den Wind auszugleichen. Aber es scheint kein Wind zu gehen, also stellen wir es auf 0. Oh, mein Verbündeter schießt dahin. Da ist ein Deutscher! Da ist ein Fritz! Okay, ich, ich sag mal vier. Feuer! Oh. Oi, oi, oi, oi. Panzer? Schosse? AP-Geschosse! Laden! Der Deutsch, ist Der Deutsch ist abgeraucht! Wir müssen schnell bei unserem Fahrer hier, bei unserem Fahrgenossen, Fahrradschäden, müssen wir die den Hedge schließen. Damit wir nicht sterben hier. Dann helfe mal unseren Genossen gegen den bösen Prinz. Auch mit diesem Ficker hier. Waffe zu MG wechseln. Er kommt nicht ungestraft davon. Eine Stuka. Ein Kanonenvogel! Zwei Panzerabwehrkanonen. Wir müssen aufpassen, dass er nicht wieder zu uns kommt. Also soll hier nicht hängen bleiben. Da so ist das MG ausgewählt. Ich wechsle zur Panzerabwehr. Er scheint zu laden. Und Panzerabwehr ist geladen. Ich höre Ach so. Da kommt, Da kommt die Stimme wieder. MG laden vorbereit machen. Da ist er. Okay, er scheint nicht in unsere Richtung zu kommen. Aber nutzen wir das für Sie, um die Gegend Ist das ein Deutsch? Ist das ein Fritz? Nein, kein Fritz. Let's go! Gerade die Bäume entlang. Genossen, Straße voraus. Aktaris MG geladen. Panzerabwehr rein. Go. Ach, ok, die Panzerabwehr lässt. Vielleicht sollten wir uns etwas weiter rauslegen. So, so, so zum Beispiel. Okay. Das sieht gut aus. Räumen wir der Straße und bringen zum feindlichen Patzespawn vor. Oh nein! Fritz! Was wohl? Kein Fritz in Sicht! nur von da, glaube ich, jetzt hier gekommen. Flucht! Flucht zum Reitsch! Raus hier! Okay, Tomaraj, unser Schütze ist ausgefallen. Das heißt, wir haben keine Wahl mehr und wir sind erledigt. Er ja, hat kein Schütze? Okay. Tja, wir können nicht mehr feuern, Tomaraj. Zeit abzuhauen. Habe ich noch die Flair-Kanone? Der hat sie nicht. ungefähr uh, okay, hier, uh, sagen wir mal, wo sind wir? null drei null drei null drei null drei null drei null Und hier endet unsere alte Kanonenboden. Okay, der kann mich jetzt mal. Ich steige hier aus und erledige ihn aus der Luft. Genau dich, bitch.